Guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, meine Lieben. Ich auf jeden Fall. War viel zu tun, aber es war schön. Ich werde später darauf kommen, also heute nicht in diesem Video. Na, es wird noch spannend. Ähm, zu Anfang. Ich hatte vor zwei Stunden einen Link bekommen zu ServusTV. Das ist natürlich immer sehr schön. Sehr geehrter Herr Marfu. dieser Link wäre interessant, habe ich geschrieben. Das ist er. Vielen Dank. Denn ich bin dem Link gefolgt. Aber vorher was Lustiges. <lacht> ähm. Dieses Video hier, wo ich zitiert habe, allerdings mit Hustenanfall, weil mir doch manche Worte nicht so über die Lippen gehen. Ne? Äh, dieses Video wurde eingeschränkt und zwar Ergebnis der manuellen Überprüfung. Gefährliche oder äh, schädliche oder gefährliche Handlungen. Ja. Situationen, die mitwirkende gefährden. Mhm. Hasserfüllte Inhalte. Das heißt mit anderen Worten, äh, die Bildzeitung ja, verbreitet hasserfüllte Inhalte. Denn das ist ja das, was ich vorgelesen habe. Hass oder Diskrimi Diskriminierung gegenüber. Diskriminieren heißt unterscheiden. Ne? Gegenüber geschützten Gruppen aufgrund von Ethnie, Alter oder anderen natürlichen Eigenschaften. Mhm. Gut, also jetzt wissen wir, dass die Bildzeitung noch wirklich hasserfüllt ist. Ja, Servus TV. Der Weg der Mann heißt wirklich Dr. Wegscheider und ja, bei ihm scheiden sich Wege und Geister. Ne? Also ich habe dieses Video einfach deswegen gemacht, um darauf hinzuweisen, weil es schön ist. Das lässt sich wunderschön äh, ein in alles das, was derzeit passiert. Und er hat doch tatsächlich ähm, mit, gucken wir nochmal hier, hier steht das, mit äh, zum Thema genommen, immer mehr Corona-Leugner und covid hutten leisten Widerstand. Ja, Leisten Widerstand habe ich blau gemacht. Der Wegscheider auf jeden Fall. Servus TV auch grundsätzlich. Und er hat doch äh, auch thematisiert, wie wir es hier schon getan haben, äh, dass die ARD-Sondersendung extra vom Montag, dem 5. Äh, so viele, ja, so viele ihrer Kollegen letztendlich aufs Korn genommen hat. <lacht> Schaut es euch an, es sind 10 Minuten, ich verlinke euch dieses Ding hier, wunderschön, also könnt ihr dann direkt hier angucken. Ja Leute, und ich sage immer, macht was, aber macht's gut. Was wir machen, steht unten in der Videobeschreibung und alle, die mit dem Handy reinkommen, sind wieder viele neue dabei, die nicht wissen, wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt, weil da steht, erstens der Link und zweitens, was wir machen, kommt jetzt hier ähm, ein Mini Video zum zeigen, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung und hier drüben kommt ein Kommentarvideo, da könnt ihr dann eure Kommentare loswerden. Also, ich wünsche euch einen noch schönen Restsonntag. Macht was, macht's gut und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.